Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Mood Talk. Ich habe heute eine ganz spannende Runde eingeladen und wir möchten uns unterhalten über einen Themenbogen, der da geht von Staunen und Neugier und Überraschung über die Gedankenfreiheit bis zur Narrenfreiheit und ähm, freue mich sehr auf der einen Seite schon sachsam bekannte äh, Mood-Talk-Gäste, äh, Elfi und Dominik, zu begrüßen und äh, zum ersten Mal auch die liebe Tina äh, dabei zu haben. Tina, ich fange vielleicht kurz an, äh, dich vorzustellen. Ähm, ich kenne die Tina seit, ich schätze, ungefähr zehn Jahren. Da habt ihr mich mal ganz am Anfang der Mutmacherei eingeladen, äh, zu euch ins Künstler-Konnektiv, Times Up, in den Linzer Hafen. Und ich war damals noch ganz frisch gefangen quasi in dem, was ich tue, ich selber noch nicht genau gewusst, was ich tun, war sehr beeindruckt von... Äh, eurem kreativen Umfeld, ja, das hat so dieses wunderbar künstlerische Kreative für mich ausgestrahlt, eine ganz eigene, faszinierende Welt und ihr beschäftigt euch ja sehr viel auch mit ähm, äh, Zukünften, ja, so mit, äh, wie die aussehen könnten, wohin sich die Welt entwickeln könnte und macht das auch erlebbar in Räumen. Vielleicht so viel, nur mal zur Einleitung. Ich hoffe, das passt so. Und Elfi und Dominik, ganz liebe Freunde von mir, die in der Schweiz zu Hause sind und sich sehr viel mit Solution-Focus beschäftigen. Vielleicht zur Erinnerung und Auffrischung. Ihr seid ja mehr als zwei Jahre mit eurem Wohnmobil durch Nordamerika und Europa getourt und habt Solution-Focus, den lösungsfokussierten Ansatz, geatmet in die Welt gebracht aus der Welt aufgesogen ähm, vernetzt und so weiter und äh, seid auch jetzt ganz diesem Thema verschrieben und äh, auch dem Thema Interaktionen hier die Parade Interactionalists äh, und ich glaube das was uns alle verbindet ist auch so dieses Schauen auf die Zukunft auf mögliche Zukünfte wie wir sie gestalten können und heute möchten wir uns äh, gemeinsam eben mit diesem Themenbogen beschäftigen, zu dem ich auch ein bisschen was erklären möchte. Äh, das Gespräch, das wir heute führen, dient als Grundlage für den Sol-Kalender, also Sol für Menschen für Solidarität, Ökologie und einen Lebensstil mit Zukunft und Sol hat mich eingeladen, für den Kalender des nächsten Jahres, der zum Thema Offenheit sein wird, ein paar Gedanken einzubringen. Und die wollte ich nicht nur aus meinem Oberstübchen äh, schöpfen, sondern gemeinsam mit anderen Menschen entwickeln. Und äh, dazu möchte ich euch heute ganz herzlich einladen und, äh, und begrüßen. Ähm, die Themen, die ich angesprochen habe, so dieses Staunen, Neugier, Überraschung, Gedankenfreiheit, Narrenfreiheit, also ich denke mir so, wir mit unserem Background würden ja wahrscheinlich im Normalfall da alle aufjaulen und sagen, ja, ja, hurra, hip, hip natürlich, unbedingt brauchen wir es alles wunderbar. Ich habe mir aber gedacht, so vor dem jetzigen Hintergrund, wie es zurzeit in der Welt auch ausschaut, so vielleicht für Menschen, die das irgendwann später sehen, ein bisschen zum, zum jetzigen Hintergrund. Wir befinden uns immer noch in einer Pandemie, auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen am endemisch werden ist oder ein bisschen den Schrecken verloren hat. Seit sieben Wochen ist Krieg in der Ukraine und äh, die Klimakrise ähm, bekommt eine immer bedrohlichere Dringlichkeit. Und ich habe so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, wenn wir äh, jetzt einfach hippie pura, Neugier ist wichtig, Namenfreiheit ähm, ist wichtig und so weiter, dann ist das, das kommt mir ein bisschen unauthentisch vor, vor diesem Hintergrund. Ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir unser Gespräch auch ein bisschen ähm, in die Richtung bringen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Steilvorlage für den Anfang, aber schauen wir mal, ähm, vor diesem Hintergrund und in dem, was wir jetzt auch wahrnehmen, so in der kollektiven Bestimmtheit, sind das immer noch Ressourcen, die wir auch nützen und verwenden können und sollen? Ähm, gibt es von dem Staunen, der Neugier, auch die Seiten, die passend sind zu dem Schweren, was im Augenblick auch da ist, ähm, gibt es für die Narrenfreiheit, die wir ja alle normalerweise im Leben genießen, uns wünschen, gibt es da auch Grenzen, wenn Individuen voll, vollkommen anhinscht sind und die ganze Welt bedrohen und ähm, terrorisieren. Ähm, also so die Idee, das Thema vielleicht auch einmal von der ein bisschen ungewohnteren Seite anzuschauen. So, das ist mal das, wo ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht so zum Einstieg einmal ein, ein bisschen von, wie man in Wien sagt, von der Maschig-Seite. Aber ich glaube, ganz gut passend zur Zeit. Ich möchte uns alle einladen, einfach Gedanken dazu auf den Tisch zu legen. Es ist ja ein Gespräch, kein Interview oder so. Gibt es schon irgendeinen Impuls von irgendjemandem? Ja. Ich könnte beginnen und zwar, also vielleicht jetzt abgesehen von dem äh, nicht ganz dicht, als einer der Themenbereiche von heute. Also jetzt nur, weil du auch erwähnt hast, dieses Staunen, Neugierde, Überraschung, hin zur Narrenfreiheit, Freiheit, Gedankenfreiheit. Ich habe ja da ohnehin ähm, vielleicht nicht den unverzüglichen ähm, hip hura gedanken gehabt. Also speziell bei der Gedankenfreiheit habe ich ja von vornherein wahrscheinlich auch so ein bisschen einen skeptischeren Zugang. Ja. Ähm, weil es mir oft auch sehr allgemein platzig vorkommt. Und was jetzt das Staunen betrifft, ähm, hat Staunen dann kann ja auch diesen, also wenn man es jetzt so ein bisschen in dieses, also dein Anstoß, das jetzt in eine, eine aktuellere oder tatsächlich gegenwärtige, ähm, kriegstreiberische äh, Ecke mitzudenken oder mitzunehmen, fällt mir natürlich schon auch sofort ein, das Spektakel beim Staunen. Also wir staunen natürlich sehr gerne über die Dinge, die spektakulär sind, die natürlich auch äh, aufmerksam heischerisch sind. Also da wären wir dann vielleicht so ein bisschen bei den äh, medialen Aufbereitungen von dem, worüber wir staunen dürfen sollen, wie wir auch geleitet werden, was es jetzt gilt zu bestaunen, ob jetzt negativ oder positiv konnotiert. Und es fällt mir beim Staunen auch noch was ein, das funktioniert für mich im Englischen ein bisschen besser, das ist sozusagen dieses Wonder and All, das mit Ehrfurcht ins Deutsche übersetzt jetzt nicht ganz meine Kiste ist, aber eine bestimmte Ehrfurcht jetzt vielleicht auch in der, im Sinne von Wertschätzung und gegenseitiger Anerkennung und somit eigentlich dann wieder also das Staunen ist dann trotzdem häufig eher, vielleicht hat auch so Passives, lässt mich draußen. Und bei der Wertschätzung in irgendeiner Form oder eben auch bei der Ehrfurcht bin ich vielleicht noch involvierter. Um jetzt so ganz, vielleicht, also ich möchte jetzt nicht zu, also ich will jetzt nicht irgendwas über, also... Würde es nicht zu so dominant sein oder irgendwie komisch, aber eben jetzt nur noch ganz kurz zum Nicht-Dicht, also dieses Nicht-Ganz-Dicht, das hat mich eigentlich am meisten angesprochen, ja? weil das ist porös, das lässt viel zu, das integriert, das nimmt mit rein. Das hat irgendwie, das ist einfach, ähm, das ist nicht hermetisch abgeschlossen. Ja? Das ist auch noch nicht, äh, das ist nicht definiert, das lässt uns dann eigentlich die Freiräume, die ich, wenn ich höre, Gedankenfreiheit, nicht mehr habe, ja, weil ich, ich muss immer alles zulassen, weil die Gedanken ja ach so frei sind. Und ich habe ein bisschen Angst vor den ach so freien Gedanken. Ja, ich finde es nur spannend, so... gerade, wenn ich euch beiden da zuhöre, zu schauen, welche Richtung wollen wir Jetzt unseren Gedanken geben, welchen Richtungen oder welche Richtung wollen wir unserem Staunen geben, welche Richtung wollen wir unserer Neugierde geben. Und... gerade im Zusammenhang mit Themen wie Klimakrise, im Zusammenhang mit Themen wie Krieg, mit, mit der Pandemie und all dem, was da für manchen am Guten und für ganz viele am vielleicht an weniger Gutem passiert ist. Um, ist so für mich immer wieder die Frage, wenn wir von einer Welt ausgehen, in der Veränderung ständig stattfindet, im Kleinen wie im Großen, hey, welchen Unterschied macht es, wenn wir neugierig bleiben für all diese kleinen Veränderungen, die in eine gewünschte Richtung gehen? Das, was du mit der Mutmacherei machst, Ira, ja, diese kleinen Veränderungen, diese Leuchtfeuer, diese Highlights an dem, wo Menschen etwas machen, gemeinsam mit anderen meistens, wo einen Unterschied macht in eine Richtung von dem, wo wir mehr sehen wollen. Und wie das Samen sieht in andere Richtungen. Und für das braucht es ein neugierig sein, für das braucht es ein offen sein und für das braucht es ein Staunen, ein Erkennen von dem. Da braucht es ganz viel Aufmerksamkeit und natürlich auch eine gewisse Richtung in den Gedanken hin zu dem, was wollen wir und, und wie können wir, wie kann es uns gelingen, das, was wir wollen, in einen Dialog zu bringen und da möglichst viele Menschen über das in einen Dialog zu bringen und für das neugierig zu sein, wie können wir die Unterschiede nutzen die da sind, anstatt die Unterschiede uns zerstören lassen. Und wie können wir dazu beitragen, einen Rahmen zu schaffen, einen gesellschaftlichen Rahmen, einen Rahmen auch im ganz Kleinen, ja in unserem Dialog, dass unsere Stimmen gehört werden in der Vielfalt, dass wir einen, einen Rahmen haben, wo wir uns einfach freudig dem Ausdruck verleihen können, was wir wollen, aber auch mutig, uns zu widersprechen. Und trotzdem zu merken, das hat einen Wert und wir müssen uns wegen dem nicht bekämpfen, sondern das ist was, auf dem wir aufbauen können. Und wenn wir neugierig bleiben für das, wo wir gemeinsam wollen. Und das ist für mich jetzt dann egal, ob das eine Klimakrise ist, ob das ein Krieg ist, ob das eine Pandemie ist oder ob das einfach nur in einer Beziehung eine Meinungsverschiedenheit ist, wo wir einfach grundsätzlich anderer Meinung sein in etwas, wofür wir brennen, was uns wichtig ist. Da uns immer wieder einzuladen, neugierig zu sein, offen und da mal zu staunen, vielleicht auch sogar über die Hitze der eigenen Argumentation. Ähm, ich glaube, das kann einfach einen Unterschied machen. Und ich finde es jetzt nur mega schön. Ich bin jetzt gerade so versucht, irgendwie was so zu diesem nicht ganz dicht sein, da <lacht> einen Raum zu geben in den Gedanken. Aber da, ähm, das kann jetzt vielleicht so noch nicht ganz einfassen in das, aber so. Ja, diese Aspekte, eben ich glaube, die, die uns so vereinen, wie du jetzt dann noch einmal hast, hast, von auf eine Zukunft schauen, die wir wollen, oder? Äh, einmal ehrlich Begriffe verwenden, die für das zutreffen, was da passiert. Oder jetzt so, ich, wenn man schaut, wie lange haben wir vom Klimawandel gesprochen, ja? Obwohl das schon ganz lange Krise war, ja. Und das impliziert natürlich was, oder? Wie verwenden wir Sprache? Neugierig sein für das, was Sprache macht mit dem, also wie uns Sprache näher bringen kann, wie uns aber Sprache auch trennen kann. Und da immer wieder Brücken zu schlagen, das sind so ein paar Dinge, die mir jetzt so in den Sinn kommen, wo ich. Und ist über das Nachdenk eingebettet in den Rahmen, den du uns da jetzt so schön gesetzt hast, Ira. Ich glaube, es wäre ganz, ganz einfach so in dieser, diesen Themen eben die schwer sind und, und wo eben, wo Leid da ist, eben auch so in diesem Problem aufzugehen und da in dieses Schwere und Problematische und was mir da auffällt, ist, dass gerade bei so Gesprächen eben über den Krieg zum Beispiel, ähm, so wie auch die Frage besteht, darf man da überhaupt dann noch freudig staunen? Ähm, und da gibt es ja ganz viele spannende Tendenzen, dass man dann, also ich zum Beispiel merke, jetzt darf man da nicht mehr, oder? Da muss man das schlimm finden und da muss man da wirklich so in diese Problemtrans reingehen. Und wenn man schaut, also wenn schauen, wie der lösungsfokussierte Ansatz zum Beispiel entwickelt wurde, die wurde genau mit Menschen entwickelt, die es ganz, ganz schwierig im Leben haben. Und dort haben die entdeckt, oder wenn die über die Probleme sprechen und das quasi in dem Problem drinbleiben, dann ist da weniger Veränderung, wie wenn die starten, über die Veränderung zu sprechen, die sie gerne hätten, diesen Change Talk. Und gerade wenn es ganz schwierig ist, ist es ganz, ganz schwierig, da eben auch da rauszukommen, und dann eben eine andere Geschichte auch zu entwickeln. Und das, was Elvi gesagt hat, so diese dieses darüber sprechen, was wir wollen, aber auch so diese Veränderungen, diese kleinen, die bereits vielleicht in die richtige Richtung gehen, die auch sichtbar zu machen, zu verstärken. Ähm da entstehen andere Geschichten. Und das, also das ist das irgendwo das Spannende, auch das, was mich sehr neugierig macht und sehr. Ähm, wenn wir das staunen lässt, welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich? Und das krasse Beispiel im Moment ist ja, also ich ähm, gehe immer mal wieder auf russische Tageszeitungen online und schau mal an, was berichten denn die? Und wie berichten die? Und mit Google Translate bekommst du das, kannst du da ja vielleicht ist es nicht wunderbar Text, aber du bekommst damit, so was ist so diese, was sind da die Themen auch die sie, über diese Berichten? Und worüber berichten? Die Medien jetzt hier bei uns und dann sind ganz ganz andere Geschichten und aus meiner Sicht eben nicht nur diese Idee von ja das ist nur Propaganda also gibt es auch sehr differenzierte Meinungen dazu die dort in diesen Tageszeitungen einfach ähm, eine andere Perspektive eine Sichtweise aus der Welt aus dieser Seite also wenn man so von Seiten sprechen will von dieser Seite her und ähm, bei uns ja also geht es ja nicht, Verständnis zu zeigen für jetzt, sagen wir, die, das, was jetzt da Russland macht. Das ist ja das, ist das Tabu, das dürfen wir nicht. Oder? Ist diese, ah, da gibt es etwas, was da geschieht, was vielleicht aus dieser Sichtweise gar nicht mal so unlogisch ist. Das macht vielleicht aus dieser Sichtweise Sinn. Und äh, das ist ja einfacher, jetzt den Putin abzustempeln als eben als äh, Böser und, und also, das, also diese. Da westliche Sichtweise, westliche Geschichte zu teilen. Aber so in diesen Medien drin habe ich das Gefühl, hey, da gibt es eine andere Seite, ganz viele andere Seiten und andere Geschichten. Natürlich sind das jetzt sehr stark Problemgeschichten, aber da ist auch schon so sichtbar. Und das bringt mich eben dann zum Stein, oder? Was da alles auch ja, für unterschiedlichen Perspektiven möglich sind, da eben einzunehmen. Und wenn ich dann noch an diese Geschichten denke, die sonst noch möglich wären, die vielleicht eben weggehen von dieser Problemsichtweise, dann glaube ich, dann wäre es eben gerade jetzt umso wichtiger, also diese Offenheit auch für diese möglichen Zukunftsgeschichten, die, also die eben vielleicht nicht so dramatisch sein müssen, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht in gewissen Bereichen, in sehr wichtigen Bereichen sehr dramatisch aussieht aber auch da den Mut zu haben, mal andere Geschichten zu entwerfen. Und das, das bringt mich so zum Staunen, also einfach diese, ja, diese Art, wie wir über Dinge sprechen, auch so wie für mich dann so präsent zu machen. Für mich verbindet das, was du jetzt gesagt hast, Dominik, auch sehr schön zu, zu Tinas Gedanken. Also so die Geschichten, die wir einander erzählen, die Geschichten, die quasi im Umlauf sind, ähm, in dem Belang so eine Durchlässigkeit auch zu entwickeln, ja, um, um dieses Poröse, dieses, was die Tina so schön formuliert hat, wo, wo es nicht ganz dicht ist ja, für nur die eine oder die andere, Interpretation auch von dem, von dem, was passiert. Und was mir auch so stark aufgefallen ist, bei allen dreien von euch, wie ihr jetzt gesprochen habt, war dieses ganz bewusste, Richten eure Aufmerksamkeit auf das, wo ihr sie quasi haben wollt. Ja. Äh, äh, ihr habt das ja so vom, vom lösungsfokussierten Ansatz her auch äh, so schön formuliert: so dieses, ähm, die Aufmerksamkeit auch dorthin richten wollen, wovon wir mehr hören wollen. Ja. Und das aber äh, jetzt euch kennen und eure Methode kennen bedeutet nicht, wir tun uns Stöpseln in die Ohren für alles, was uns nicht gefällt, ja, was, mit dem wir uns nicht auseinandersetzen wollen in der Welt, sondern genauso wie du, Elfi, angesprochen hast: dieses, wo können wir auch im Kleinen einen Unterschied machen, auch in unserem Umfeld ähm, Nuancen bewirken, ja, die diese Durchlässigkeit vielleicht gewährleisten, die ermöglichen, dass unser System und auch das, worüber wir staunen sollen und wie wir staunen sollen, nicht ganz dicht machen. Ich würde vielleicht ganz gern bei den Erzählungen noch ansetzen, also weil das ja eben in welche Richtung geht auch die Erzählung, also weiß ich weiß ja nicht, bis hin zu Über Erzählungen erklären wir uns halt einfach auch mal die Welt untereinander und die lassen uns halt irgendwie auch ganz gut dann irgendwo mitkommen und sozusagen ja auch die Lust oder die lösen ja auch das Staunen aus und wenn man es jetzt wieder ein bisschen auf diese Zukunft vielleicht hinrichtet, also Times Up ja auch sehr gerne irgendwie sagt, also dass man mit unseren Geschichten, die wir jetzt als Times Up in, in Kombination oder in Verbindung mit den ganz vielen Komplizinnen, mit denen wir halt diese erfahrbaren Zukünfte, die die IRA erwähnt hat, aufbauen, dass wir mit denen halt mehr jetzt die Lust auf Zukünfte oder die Lust auf Zukunft schüren wollen denn die Angst davor, also weil ja natürlich die Angst vor etwas uns immer paralysiert und dann stehen wir da halt in Schockstarre und natürlich können wir jetzt äh, darauf warten, bis uns die Eischollen auf den Kopf fliegen äh, oder weiß es nicht, oder halt irgendwie die Pandemie, also von der, selbst wenn wir glauben, sie wird jetzt endemisch, wenn sie das nächste Mal pandemisch wird, also dann erneut erstarrt sein oder wir können uns halt langsam darauf vorbereiten und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, diese kleinen Schritte, sozusagen ähm, sich auch hinbewegen, beziehungsweise beginnen, diese zukünfte, zukünfte auch zu beleben oder mit denen jetzt versucht, im Jetzt leben und, und, und eben so diese zu gebrauchen im Jetzt. Und da finde ich halt irgendwie so die Geschichten einen ganzen, ganzen wesentlichen Teil oder mit dem eben auch wir ganz gerne arbeiten, weil sie, ich finde, Geschichten sind in der Lage, oder, oder, oder erlauben, dass man nicht alles immer nur vereinfacht. Also, ich bin schon dann auch ein großer, und wenn ich das so ein bisschen auch jetzt so mit dieser Diversität oder eben diese, diesen Facettenreichtum, also ich bin tatsächlich, ein, ein, also ich liebe, jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich stehe dann schon sehr auf Komplexität. Also, weil natürlich ist es. Und, für die Komplexität brauche ich dann wiederum die Neugierde. Also, und, und eben die Neugierde wird natürlich auch einmal vielleicht vorweg durch ein bestimmtes Staunen einmal überhaupt in Bewegung gesetzt und und, und. Also ich möchte jetzt wahrscheinlich eher noch einmal so, so, so, so, so schon, also ganz klar dem Staunen einen sehr positiven Wert äh, zur Seite stellen. oder so eben Ich habe so anfangs noch gemeint, das gibt, auch hier natürlich sind es die verschiedenen Facetten und, und, und, und möchte da eben auch die Vorsicht, des Spektakel, also auch der Begriff der Propaganda ist gefallen. Meine, das sind ja alles so, ah, das ist ja alles so eng. Das sind ja oft so so, so, so, so, Das ist eben, weiß man nicht, ist es das eine oder das, ist das andere. Und wir das es aber dann auch wieder die Neugierde, um das herauszufinden. Und vielleicht auch ein bisschen diese, ähm, ähm, diese Sturheit, ja? also auch an etwas dranbleiben. Ja? Also das kommt vielleicht auch und, und, und da finde ich sind halt dann Narrative oft so, die, die lockern eben auch auf, ja? die lassen mich dann auch öfter irgendwie vielleicht mich mit irgendwas besser identifizieren. Also wenn ich dann vielleicht die Alltagsgeschichte aus einer Zukunft höre, also wie gehe ich denn jetzt vielleicht als Tina in einen, mit einem bestimmten Alter in einem bestimmten Jahr in der Zukunft mit Überschwemmungen um? Dann, dann habe ich da irgendwie vielleicht eine an, an, an andere Möglichkeit, dass eben durch diese erfahrbaren zukünfte wie wir sie bauen, das halt irgendwie näher ranzuholen, als wie wenn ich nur immer denke, okay, ganz Florida oder ganz Kambodscha wird irgendwie überschwemmt sein oder die Küstengebiete. Und also so dieses tatsächlich auch das, das, das, das, das Spektakel äh, in irgendeiner Form vielleicht wieder ein bisschen rausnehmen und die Geschichten ein bisschen näher ans Individuelle oder halt einfach so an dieses Everyday Life, an den Alltag zu bringen. Und ich glaube, das erlaubt dann auch wiederum, wenn ich so, also eben diese, diese kleinen Schritte, ob das jetzt über die Mutmacherei, kleine Projekte, und man kann ja immer noch hoffen, dass sich das alles dann irgendwann, diese ganzen Fransen miteinander verbinden und dann natürlich irgendwie ähm, die Basis für die, also eine sondern eben auch die Veränderungen irgendwie bilden. Also ich finde diesen Begriff der, der, der modularen Revolution recht schön. Also ich glaube, man ist richtig im Kopf hat, von Andreas Welzer. das ist so, wir ja, die große Revolution, die können wir jetzt nicht von heute auf morgen, die schafft man nicht, die macht uns Angst, die, die lässt uns wieder erstarren, aber eben dann so diese, diese modulare, dieses kleine, feine Teilchen im, ja, im eigenen also nicht Scope. Yeah. Ja, was du beschreibst, das erinnert mich stark an das, was wir jetzt verbal machen. Und wir nennen das Zeichen von Fortschritt. Also sich in eine nahe oder auch weitere Zukunft zu begeben, mal zu schauen, hey, ja, was werden wir dann tun? Wann werden wir das vielleicht auch erkennen, dass wir da bereits einen Weg sind, da einen Schritt nach vorne zu tun, eine Verbesserung zu erreichen, was immer das Thema ist. Und dann so diese, also das dann eben gibt es eine Geschichte, eine sprachliche quasi Zukunft, die dann eben in diesen Facetten dann sehr, sehr nahe, oft auch an dieser heutigen Zeit, an dem, das ist nicht eine weit weg eine Zukunftsfantasie, die weit weg ist, sondern Oh, dann, dann würde ich dann wieder mehr, vielleicht wieder mehr persönliche Gespräche führen oder also, was auch immer es das Thema ist. Und dann merken die Leute oft, dass sie mit dem jetzt schon beginnen können oder bereits schon schon tun und vielleicht noch mehr machen möchten. Also dieses Erleben, jetzt bei euch, so wie ich das jetzt ähm, mir bildlich vorgestellt habe, eben, also in dieser Landschaft drin, in dieser Zukunft drin und bei uns in diesem, ja, in diesem verbalen, in dieser verbalen Zukunft drin sich zu eben auch da eine gewisse Art zu erleben und, und mit dem auch den, die Relevanz respektive, dass das heute also heute tun können, vielleicht auch dann schon zu sehen. Und ich glaube, so aufbauend auf dem uh, zu sehen, hey, das ist eine mögliche Geschichte, die wir da jetzt erzählen, ja. Und auch das, was wir jetzt gerade machen, ist ja einfach Geschichten erzählen, weil das, das ist, was wir Menschen machen, oder? Und ich kann mir einfach Geschichten Geschichte über mich selber oder über die Welt erzählen, die mich schwächt, die mich genauso wie Tina, wie du das jetzt beschrieben hast, paralysiert in der Angst, oder? Oder ich kann mir Geschichten erzählen, die Oder mehrere Geschichten, <lacht> die, die mich stärkt, die mich handlungsfähig macht. Und das ist so schon, ein, also ich finde es schön, dass ihr das nochmal aufgenommen habt, so mit der Geschichte, weil ich wirklich, also so das Gefühl habe, ganz oft wird so suggeriert, oder das ist jetzt die Geschichte und mit der Geschichte wird es halt auch zum Substantiv, das dann substantiell ist und das so ein richtiges Gewicht kriegt und die Wahrheit und keine Ahnung, ja. Und mit dem geht natürlich auch die Neugierde verloren. Und mir ist jetzt so, wie ich euch zugehocht habe, noch so Also für mich ist es noch so sichtbar geworden, wie, was fördert denn unsere Neugierde, unsere Offenheit, oder? Und wenn ich jetzt einfach nur daran denke, hey, das ist eine mögliche Geschichte, die wir da jetzt gerade miteinander entwerfen. Das ist Wenn ich selber irgendwie manchmal gerade also da jetzt so die letzten paar Tage oder hab einfach habe hab ich mir selber sehr leid getan, warum auch immer ja und dann ja ist es halt einfach eine mögliche Geschichte, die ich mir jetzt erzählen kann über mich selber oder und dann kann ja hergehen und kann mir andere Geschichte <lacht> über mich selber erzählen und dann kann ich entdecken und eben neugierig sein oder wieder werden, ähm, was stärkt mir an dem und das ist das was so im Kleinen ich mit mir selber machen kann. Das können wir natürlich auch im Großen machen und uns überraschen lassen von dem, was passiert. Weil es ist schon so eine Entdeckung, die ich immer wieder mache. In dem Moment, wo ich anfange, mir eine stärkendere Geschichte zumindest über mich selber zu erzählen, fange an, neue Möglichkeiten zu sehen. Und mit dem ja, tun sie einfach auch oft wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, neue Welten auf, oder? Und ich glaube, wenn wir das, also das ist so meine Fantasie, die ich halt einfach jetzt da wirklich schon seit sehr vielen Jahren mit mir herumtrage oder eben in meiner Fantasie mich begleitet. Also, hey, wenn wir alle das viel mehr machen würden. Jeder und jeder Einzelne von uns, was wird das für einen Unterschied machen? Mhm. Und wie können wir uns darin unterstützen, das zu machen? Und ich finde es mega cool, Tina, von euren Projekten da zu hören, oder so auch wirklich einen Raum zu entwerfen, wo man sich mal ausprobieren kann in, in einer Geschichte, in einer ja. möglichen Zukunft. Ja. Und da einfach eben neue Möglichkeiten entstehen zu lassen. Ja. Und vielleicht ja. sind es dann nicht nur Welten, sondern Universen, die aufgehen. Ja. Na genau, und ich, ich glaube vor allem eben an nicht die eine Zukunft, also jetzt sehr schön, wie es das du jetzt auch gerade gesagt hast, Elfie, also nicht die eine Geschichte, die eine Wahrheit, was auch immer, sondern eben genau diese, also immer diesen Verweis auf diese, diese multiplen zukünfte ja, also weil es, die eine Zukunft macht eben auch hier wieder eher Angst, ja? also ganz davon zu schweigen, dass es sie nicht geben wird, ja? also so wie auch ich das ja eigentlich immer recht schön finde, also über, ist ja total super über Zukunft, lässt sich auch nicht streiten, ja? weil wir wissen, also man, ihr wisst es jetzt, Ganz genau so wenig, wie ich es weiß, ja, wie sie das jetzt darstellen wird und das ist aber irgendwie, finde ich auch immer, also weil jetzt abgesehen von diesem künstlerischen Output, den es dann gibt, machen wir ja auch sehr viele Workshops mit Leuten, wo es halt um diese Futures Literacy, wo man mal so dieses Trainieren von Imagination sozusagen mal irgendwie versucht ja. und, und das ist dann immer so schön, weil man dann mitkriegt, jetzt gibt es schon so, da möchte man jetzt überzeugen, so. also gibt es dann einzelne Stimmen, die wollen kennt man glaube ich eh aus allen Workshop-Situationen, irgendwer hat die lautere Stimme, die bessere Überzeugungskraft, was auch immer und, und dann einfach immer wieder zu erwähnen, na, das geht sie jetzt mit Zukunft nicht aus, ja? weil das wissen wir jetzt einfach alle nicht, da haben wir die Quelle nicht dafür, da können wir nicht irgendwie sozusagen schauen, wer hat jetzt dieses Zitat gesprochen oder was, ist da, was, was sind die, die, die, die Sources dazu, gibt es nicht und das ist so dieses, also eben vielleicht da dann wieder auch so, das ist nichts, was eben hermetisch abgeschlossen ist. Das wird immer offen bleiben. Da haben wir dann auch ganz viele Dinge dazu, von wegen, also eben die Zukunft wird genauso sein, wie wir sie, also wir werden sie kreieren müssen, dürfen, können. Also so. Und, und dann halt noch immer so was, was ich auch dabei gern mit diesen möglichen Zukunften oder den möglichen Narrativen in Verbindung bringe, ist halt so, dass, dass jede Idee für eine, der vielen möglichen Zukünfte, die sollte anfangs einmal, also oder die darf oder sollte einfach sind irrsinnig lächerlich werden ja? oder halt einfach unglaubwürdig, weil das sind meistens dann die besten Ideen. Und wenn ich dann wiederum, weil das war glaube ich auch vorher, was du erwähnt hast, Dominik, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses, wie würde denn dann ich in dieser nicht allzu fernen Zukunft, also bei uns ist es so das Jahr 2047, mit dem wir sehr gerne arbeiten, das ist so eine Distanz der hat sich noch nicht alles so maßgeblich verändert? Also eben, da kriege ich mich noch rein. Und dann ist so ein bisschen diese Frage, ähm, wenn ich das jetzt so als Möglichkeit oder als schöner, oder als begehrenswerter, als favorisierte Zukunft sehe, dann der Backcast. Ja? Was, was, was, was kann ich denn im Jetzt dann bereits eigentlich, was ist denn so meine Handlungsmacht oder meine Handlung, mein Handlungsrahmen im Jetzt und wie spaziere ich da jetzt am bestenfalls hin? Also ich glaube, das sind eh, also mhm. ich glaube, wir Times of Intern haben jetzt so das mit uh, Solution Focus, also diese Methode, sage ich jetzt einmal, so gerne, es eine, es wird wohl eine sein oder diese, diese Praxis noch nicht uh, uh, uh, verwendet, aber nachdem wir irrsinnig gute, sage uh, ich sag jetzt noch mal, die Binnen sind in dem, was wir was wir integrieren in unseren, in unseren Wegen und, und, und, und auch so in unserem Pfad. Vielleicht machen man es ja mal bei einem der nächsten <lacht> Entwicklungen und, und Workshops oder so. Ja. Okay. Ich glaube, das verbindende Element dabei ist ja wirklich auch dieses... Ähm, die Lösungen quasi aus der Zukunft holen und das Backcasting machen. Ja. Uh, und das finde ich so einen essentiell anderen Ansatz, als zu, irgendwie so gefühlt zu glauben, die, die Zukunft ist eine Fortschreibung der Gegenwart. Ja. Um, ich denke mal, wenn man, wenn man diesen Ansatz verfolgt, also ich glaube, dann werden wir um, Opfer der, der Entropie. Ja. Und, um, wird die Zukunft nicht besser als die Gegenwart, ja. um, sondern irgendwie so eine... eine ja, deformierte Gegenwart oder so. Ne? Und äh, also was mich sehr neugierig macht, ist auch genau diese, diese Möglichkeit, das ist ja an und für sich toll, ja, dass wir in der Lage sind und, oder uns in die Lage bringen können, Zukunft oder Zukünfte zu gestalten. Ja? Und ähm, ich möchte vielleicht ein bisschen einfüttern, mein persönliches Erleben, wie ich eure äh, Turnton 2047 ähm, Erlebniswelt betreten habe. Ich konnte mir vorher überhaupt nichts vorstellen. Ich habe mir gesagt, was, was, was heißt das Erlebniswelten und so. Ja, keine Ahnung gehabt und ähm, es hat mich überrascht, was ich dann erlebt habe. Es hat mich neugierig gemacht. Es hat mir plötzlich ein ganz anderes Eintauchen auch in dieses Feld der möglichen Zukünfte erlaubt, weil ich finde, ich habt da so einen schönen Weg gefunden, Dinge auf der einen Seite zu konkretisieren, ohne sie gleichzeitig festzulegen. Das heißt, das hat mir so schön eben vermittelt, dass, das ist eben nicht dicht, das Ganze. Ja, wir sagen jetzt nicht, so wird es sein, wir spielen uns da nicht als Propheten auf, sondern wir zeigen einen gewissen Rahmen, so ein paar Anknüpfungspunkte, so könnte es sein. Und was mich auch... Ein bisschen überrascht hat, auch im Reflektieren über die Reaktionen von Menschen, denen ich davon erzählt habe. Da habe ich gesagt, du, ich war da gestern, wo und so weiter. Und da ist sofort, die sind sofort abgebogen, so in Richtung Science Fiction. Ja. Also, so nach 2047 und da leben wir dann am Mars oder sonst was. Ja. Und dann zu sagen, na, das ist äh, 20 Jahre, 25 Jahre oder das ist nicht so weit. Ja. Da ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Das ist nicht am Mars oder so. Ja. Und so wie du vorher erzählt hast, Tina, sich selbst da auch hineinzuversetzen ja, in einem Zeithorizont, der handelbar ist. Das war erstaunlicherweise überraschend. Also ich bin überrascht gewesen über meine eigene Überraschung, aber es war so. <lacht> Was mich jetzt auch noch interessieren würde, mit euch ein bisschen näher zu beleuchten, da sind vorher so ein paar spannende Ansätze gefallen, wir brauchen, um neugierig zu sein, auch eine gewisse Sturheit und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, da gibt es noch so angrenzende Begriffe und, und, und Qualitäten, ähm, die in unser Themenfeld hineinspielen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen hinschauen. So auch was, wie machen wir das, dass wir neugierig sind? Oder wie staunen wir eigentlich? Also, was ist da der Boden, aus dem das entspringt? Ich es immer ganz interessant finde, Begriffe nicht nur als gegeben, anzunehmen, ja, und wir glauben, wir wissen eh, was das ist, sondern ein bisschen genauer, da macht du schon. Was ist das eigentlich, wie machen wir das? Ich glaube, so ein Aspekt, der für mich, einfach gerade so, wenn es um dieses neugierig bleiben, offen bleiben, ähm Erstaunen geht. Das ist so das, was ich ja anfangs schon gesagt habe. Diese Also Ideen grundsätzlich in meinem mein Weltbild sozusagen irgendwie so zu gestalten, dass das einfach Teil davon ist, oder? Und eins, einer von Dominik und meinen Grundsätzen ist, Veränderung passiert ständig. Und wenn Veränderung ständig passiert, dann was soll ich machen, außer neugierig bleiben? <lacht> Irgendwie so das ist so. Das wäre echt blöd, oder? Und, ähm, und, und äh, in dem ähm, eben Auf Englisch sagt man so, finding comfort in that, oder so. Also wirklich einfach äh, eine Zufriedenheit in dem finden. Und, ich glaube, so über Jahre lang haben wir ja gesellschaftlich Narrative gepflegt, wo Veränderung etwas ist, was Angst macht, was bedrohlich ist, wo. Ähm ja, wo einfach etwas ist, was nicht gut ist, oder? und Gilt es zu vermeiden. Ja, genau, die gilt es zu vermeiden. und, und, und Ich glaube, Veränderung hat immer schon ständig stattgefunden, wenn man es so sehen möchte, oder? Und ähm, ich glaube einfach, dass sie vielleicht da so für uns durch unterschiedliche Sachen also die Welt auf vielfältige Art und Weise beschleunigt hat und mit dem diese ständige Veränderung äh, sichtbar irgendwie ist oder wir alle mehr betroffen sind von dem. Also wie wir jetzt in den weiß ich, wie lange das jetzt war, in dieser Pandemiezeit erlebt haben, oder? Du hast einfach nicht, du hast ja teilweise nicht gewusst, also wer hat sich das jemals vorstellen können, dass im deutschsprachigen Raum alle Läden zugesperrt sind? Mhm. Mhm. Also das ist doch also das ist ja doch ein, ein Zukunft. Also genau Tina, habt ihr das mal irgendwie mit? visualisiert gehabt davor als mögliche Zukunft. Und ja, vielleicht hat es die wohl gegeben, aber da hat jeder gesagt, das ist eine von diesen lächerlichen Zukünften oder die wir uns ja gar nicht vorstellen können. Und dann aber so zu merken, hey, mit der Sichtweise von Veränderungen passiert ständig. Da kann ich einfach so eine richtige Zufriedenheit in dem finden und dem Wissen. Ich bleibe einfach neugierig und offen für das was trotzdem gut funktioniert, oder? Für mich ist es auch für Schönheit zum Beispiel. Also das ist so vielleicht nur ein anderer Aspekt da. Weil man jetzt da so ganz oft so, also das Wort oder bessere Zukunft oder irgendwas muss besser werden. Und ich glaube gar nicht so dran, dass Dinge immer besser werden, ja. Sondern oft weiß man ja gar nicht, also jetzt da in, in meiner gewünschten Zukunft, oder wenn ich dann die Schritte setze, dann erlaube mir immer, dass es so wird, wie ich mir es vorstelle, oder besser. Und es ähm, ja, könnte aber auch passieren, dass ich gar nicht weiß, welche Geister ich damit rufe sozusagen. Und ähm, ja, vielleicht sind da Aspekte, die mir nicht so gedacht hätte und auch anders gewünscht hätte. oder? Und dann einfach wieder einen Umgang mit dem finden. Und auch einfach einmal zu sagen, hey, es geht nicht immer darum, dass alles besser wird, sondern es ist auch okay. In dem, wo es jetzt vielleicht auch nicht gut ist, trotzdem nur mein meine Zufriedenheit finden. Oder mein äh, von, okay, es ist jetzt gut trotzdem für mich. Und da dann wieder zu merken, ah, in den Momenten, was ist denn da hilfreich, oder? Und für mich ist es hilfreich, in so einem Moment einfach einmal das Schöne zu sehen, was immer noch da ist. Und das habe ich einfach das Glück, da in der Schweiz, oder wenn ich rausschaue, wir haben da jetzt so die Schneeberge rundherum und ich schaue die an und die werden jetzt, vielleicht werden sie mal keine Schneeberge mehr sein, ja. Und doch werden es als Berge in irgendeiner Form noch da sein. Und wird, also irgendwas Schönes werde ich immer noch irgendwo finden, ja und so dann, dann, dann verändert sie vielleicht so das auf diese Blick oder das wird halt dann mehr Mikro und wenn ich mehr Spielraum habe irgendwie mehr Makro und ja genau aber so ich glaube so in, in dem Weltbild einfach irgendwie also für mich einfach nützlich zu wissen dass da ständig Veränderung stattfindet und das lädt mir ein neugierig zu bleiben Ja, für mich ist also das, was du sagst, ähm, und wir sprechen ja ganz oft über solche Dinge, ähm, bringt mich so auf nur zwei Unterscheidungen, die ich spannend finde, oder die wir spannend finden. Wir haben gerade heute Vormittag mit Kollegen äh, darüber gesprochen, so, auf der einen Seite diese Dialoge, die ja stattfinden, und an ganz vielen Orten auf der Welt stattfinden, ähm, und die werden aber jetzt nicht zwingend so sichtbar. Also wenn man zum so Workshop zum Beispiel, das ist so ein gutes Beispiel, um das vielleicht klassisch zu machen, wenn wir da den ganzen Tag einfach über was reden, ja, da werden viele Leute nervös. Ja, was heißt das konkret? Was leite ich jetzt ab? Was ist die Zusammenfassung? Was ist die Essenz? Was sind die drei Schritte? So wollen etwas konkret, so drei Schritte, die Welt ist so, so sieht es aus, oder? Also auf der einen Seite das ist es Konkrete, diese drei Punkte, die drei Schritte, das Modell oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, diese, also wir haben es heute Morgen so wie als eine, auch eine gewisse Wolke, so ein Wortwolke. Oder wir sprechen darüber, über Dinge ähm, und das verändert alles. Es verändert uns, um, es verändert die Welt, es verändert den Dialog miteinander, aber es ist gar nicht so greifbar. Es sind eben nicht drei Dinge, es ist eben nicht die Zusammenfassung, was also du Tina vorhin gesagt hast, Geschichte, oder es ist eben eine Vielfalt an, an möglichen Zugängen und Themen und da fühlt man sich nach dem Gespräch wunderbar oder, oder nicht so gut, dann machen wir da etwas, spricht wieder mit jemandem und da ist vieles gar nicht so zu fassen und gar nicht so, eben das ist nicht sichtbar, indem wir das jetzt dann auf dem Blatt Papier sehen oder im Buch sehen, sondern ich glaube, da passiert ganz viel eben durch Dialoge, durch und Dialog meine ich nicht nur äh, verbal, es kann auch eben so eine Ausstellung, ein er Erlebnis sein in dieser Ausstellung drin, was ja dann auch wieder einen anderen Dialog, wie du schön gesagt hast, Dira, du sprichst dann mit, mit äh, Freundin darüber und dann habt ihr ein anderes Gespräch über Science-Fiction und die Zukunft und das geht ja dann wieder weiter und die haben auch wieder andere Gespräche. Und wenn Elfi so von Veränderung äh, findet ständig statt, ähm, spricht, dann sehe ich so dieses... All das, was eben da geschieht, was gar nicht so irgendwo festmachbar ist. Und und und da glaube ich, da bin ich tief überzeugt, dass auch wenn jetzt diese diese ähm, quasi Faktoren, die wir messen oder diese sich was die Zeitungsberichte oder was auch immer sich vielleicht nicht so groß geändert hat, obwohl ich da mit der Klimakrise und Klimawandel einen starken Wandel feststelle, glaube ich, dass sich ganz ganz viel eben ändert indem wir andere Dialoge haben, dem gerade auch mit dem, mit dem Wort jetzt Klimakrise wird es dramatischer, wir müssen was machen, das bewirkt, dass wir andere Dialoge, also wir haben andere Dialoge, aber auch andere merken, wir haben andere Dialoge und ähm, das wird sich dann irgendwann hoffentlich dann auch in, also in messbarem, dinglichem, materiellem festmachen. Aber ich glaube, das ist also wie auch eine Entscheidung, wenn es um Neugier geht, also wir würde ich so gerne so sehen, worauf schaue ich schaue ich dass das materielle dinghafte messbare ähm, und das mag immer noch so sein wie vor ein paar jahren oder noch schlimmer oder schaue ich auf das was jeden also es ist nur schwierig man kann es nicht man kann es nicht anschauen weil es, weil es vielfach eben auch nicht da ist aber es ist eben da oder ähm, nehme ich das wahr? schaue ich da auf diese ja diese, diese vielfalt an, an anderen Gesprächen, die stattfinden. Dass wir heute über das sprechen, ist auch ein Zeichen davon, oder? Das wird eben, dass wir also, eben, dass wir da uns alle verändern, indem wir jetzt miteinander sprechen. Und das hat wieder eine Auswirkung, das hat eine Auswirkung und da sind wir als Welt unterwegs irgendwie. Mhm. Für mich ist das ja eines der Dinge, auf die ich am allerneugierigsten bin, also nicht nicht so sehr die konkreten Manifestationen in der Welt, so wie du es jetzt beschrieben hast, sondern so was liegt da in der Luft? Welche Gedanken gibt es? Welche allgemeine Gestimmtheit nehme ich wahr? Wie verändert sich die? Also so wirklich ein bisschen auch wie wie ist unsere Atmosphäre ja? oder auf welchem Boden bewegen wir uns als Menschheit und welcher Teil davon ist für mich mhm. wahrnehmbar ja? und, und was steigt da auch auf äh, als etwas noch nicht Geahntes, das finde ich die, die absolut spannendsten Sachen und ich denke mir, das dauert dann ja oft auch so von meiner Erfahrung her ja viele, viele Jahre manchmal, bis das mhm. dann sich auch in irgendetwas Konkretem manifestiert. Mir kommt gerade nur so dieser Begriff von Monumental Surprise ähm, in den Sinn. Und das finde ich noch recht spannend, weil das so, also weil ich jetzt gerade mit dem, so wie ich gemerkt habe, gerade wenn es so um die Klimakrise geht, oder? Und ähm, dann ist das für mich, das ist, das ist ein Thema, wo für mich ganz real mit Angst besetzt ist. Also, das ist was, wenn ich da so zum Nachdenken anfasse, ist wie die, wie eben. Das ist so eine Zukunft, ja, wo mich sehr einfach in der Schockstarre bringt. Und dann eben so diese Idee von ähm, einer monumentalen Überraschung. Und diese Möglichkeit zu sehen, oder? Wir wissen nicht, wozu die Erde, <lacht> das Zusammenwirken aller Kräfte auf der Erde und mit, also wahrscheinlich auch nur über die Erde hinaus irgendwie, ähm, wozu was da möglich ist, oder? Und das ist ein Gedanke, der mir Ruhe bringt, weil er mir eine Möglichkeit gibt, die mir Hoffnung schöpfen lässt, die mich mit dem wieder handlungsfähig machen lässt, werden lässt. Und ich glaube, das ist so eins der Dinge, was für mich wirklich wichtig ist, um neugierig zu bleiben und offen zu bleiben. dieser Idee von Hoffnung. Und das ist was, was ich glaube, immer wieder, also in Momenten, wo ich es vielleicht dann gerade nicht sehe, die zu finden und dann auch wirklich so eine Idee zu bekommen, die irgendwie sehr stabile Hoffnung, also das ist eine monumentale Überraschung, das, ist, das gefällt mir einfach. Ja, mit dem kann ich, also da merke ich richtig, wie sie bei mir alles ausdehnen. Ah ja, genau, das ist ja auch möglich. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und, ähm, und dann. Das heißt nicht, dass ich dann irgendwie dass mich das andere nicht mehr betrifft, aber dass ich irgendwie klarer wieder denken kann, oder? Und dass ich meinen Gedanken wieder klarer die Richtung geben kann und das staunen, was mir halt in a, auf eine positive Ort beeinflusst. Weil ich glaube, es gibt schon, also ich finde das mega schön, Tina, wie du ganz am Anfang so gesagt hast, oder? Dann bestaunen wir was und wir schauen so auf dieses Spektakel und dann wir haben ja da mit unserem Blick eingeladen und dann irgendwie so diese Schaulustigkeit und all das, wo mhm. ja auch eine gewisse Ausprägung sein kann von dem, oder? Mhm. Und ich, ebenso, und meine Frage ist halt immer wieder, also was bringt mir in die Handlungsfähigkeit und was bringt mir in eine optimistische Handlungsfähigkeit? Und Hoffnung ist da ganz sicher ganz ein relevanter Aspekt. Mhm. Ich finde das jetzt gerade relativ spannend äh, oder, oder oder ganz nett, die wird, wenn es nicht stört, anknüpfen hier. Wir wurden, ich glaube, das war bei einer Ausstellung letzten Jahres im Oktober oder November gefragt. Um, how we would dare to be optimistic in times such as ours. Und also so diese, also die Frage, die im ersten Moment natürlich, also wie, wie, wie wagt man es? Ich glaube, da war mal ganz am Anfang. Also in, in, in in aktuellen Zeiten, und das war, da hatten wir da hatten wir zwar die Pandemie oder eben die Ausstellung war auch in Rumänien, das war, glaube ich, wirklich so in der, in der absoluten Hochzeit der Pandemie in Rumänien, aber die Ukraine-Krise war noch nicht einmal, sage ich, äh, also Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg war noch gar nicht da. Und ich weiß, es war so diese erste Reaktion von uns, also wir waren mehrere von, also von, von Times ab dort sozusagen da jetzt dagegen, oder, oder eben so ein bisschen zu, zu, zu wir haben uns ein bisschen angreifend gefühlt, ja, im ersten Moment, was ist das jetzt für eine provokative Frage, und das ist so, wie wir halt arbeiten, und so wie wir tun, und hin und her. Und es hat sich aber jetzt in den letzten, ich glaube, jetzt sind es inzwischen sechs Monate, seit die Frage gestellt wird, zu einer tatsächlich sehr intensiv bearbeiteten Frage, Aina hat von uns jetzt irgendwie herauskristallisiert, und wir haben jetzt dann auch dieses das Symposium und den Workshop, den wir im Mai in Wien machen werden, dreht sich schon auch sehr zentral darum, weil es ist eine wichtige Frage. Ja, also wie einerseits, also eben jetzt vielleicht nicht unbedingt das Wagen, also wie kann man es wagen, sondern wie können wir auch diese, diesen Optimismus oder das Visionäre erhalten. Und ich glaube, das muss man schon immer irgendwie auch unter dem, dem tatsächlich auch in Zeiten wie unseren, nicht das, also eben, wir gehen auch davon aus, dass Veränderung immer passiert und, und, und Herausforderungen in allen, in allen historischen, äh, in, also in der gesamten Geschichte da war. Ja. Aber eben wie, also how to maintain to be visionary and optimistic in times such as ours, ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine, eine wichtige Frage. Und jetzt ganz kurz zu dem Monumental Surprise, also also dass das jetzt sozusagen von, von irgendwo her die, die Lösung uns ereilt, da bin ich sehr skeptisch, muss ich gestehen. Also jetzt einfach auch so nach dem Motto, also die, oder ein bisschen aus der, die wissenschaftliche Beweislage spricht nicht notgedrungen dafür, dass uns so ein Monumental surprise. Ich hätte auch gern die Zahnfee. Also der Philipp Blom hat wunderbar die Zahnfee beschrieben, die einfach über Nacht kommt und sozusagen zumindest die soziale und und, und, und sozialökonomische Ungerechtigkeit einfach wegzaubert. Die hätte ich total gern. Die löst bei mir aber noch nicht die Hoffnung aus, sage ich einmal. Ja. Und aufgrund dessen finde ich jetzt irgendwie sehr spannend zu überlegen, wie kann man eben genau diese, diese Hoffnung, ja, also die, die uns dann ja auch wieder handlungsfähiger macht, die uns wieder die Lust in die Hand gibt, in die Zukunft zu blicken, Immer natürlich auch mit dem Gedanken dabei, wir sind schon, also wir haben diese sehr Eurozentrische, diesen Eurozentrismus, wir sind sehr privilegiert. Also ich habe also eben auch ein anderer Workshop mit, mit, mit, mit, mit Menschen aus der Roma-Community, da ist Zukunft ganz was anderes. Ja? Da ist die Zukunft, wie füttere ich meine Kinder morgen? Und da brauche ich dann als Tina nicht hinkommen mit... Konzepten, die ich mir vielleicht schon einmal hundertmal in verschiedenen Facetten zusammengebracht habe. Das ist ja, aber eben, wie, wie, wie kriege ich die Hoffnung? Also ich finde den Begriff der Hoffnung ja auch sehr schön. Also wie, wie bringen wir die und egal, dann vielleicht mit was für einem Rucksack wir reingehen in so, so, so, so einen Denkprozess. Wie können wir die irgendwie aufrechterhalten oder eben wiedererlangen, damit man dann. Äh, und ich bin schon gerne bei der besseren Welt, bei der besseren Welt für alle. Ja. Ähm, ich brauche nicht mehr, aber ich mag was Besseres mhm. für alle von uns. Also so, das da vielleicht auch noch kurz anschließend an dieses, es muss nicht besser sein. Ich glaube schon, es sollte einfach besser und gut für alle sein. Nur mehr braucht es nicht. Ja. Oder zumindest für viele von uns. Ja. Also mhm. speziell so, wie wir da sitzen in diesen Ländern, aus denen wir da jetzt gerade zusammen zoomen. Ja. Aber ja, das so. Mhm. Weiß ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe und wo ich aufgehört habe. Ich weiß auf jeden Fall was ganz Spannendes, was du angeschnitten hast, wo ich gerne anschließen möchte, auch, auch an dich, So also, wie, wie, wie können wir diesen Optimismus, diese Hoffnung auch äh, erzielen, bewahren, erhalten? Ähm, mir gefällt das sehr gut. Äh, ein Buch von der äh, Chris, äh, Christiana Figueres, äh, das ahnung, für sich um die Klimakrise äh, geht, aber sie spricht vom stubborn Optimism ja? und, äh, das, äh, und, und sagt auch, Pessimismus ist ein Luxus, den wir uns nicht länger leisten können. Ja? Und das hat bei mir irrsinnig äh, ange, angeschlagen, weil es mir auch so ein Gefühl von Verantwortung gegeben hat. Ja? Äh, dass es vielleicht auch Mut braucht, diesen Optimismus zu haben, zu pflegen und am Leben zu erhalten und hoffnungsvoll zu, zu bleiben. Äh, dass es aber in meiner Verantwortung liegt, das zu tun. Ja. Das heißt, das hat ein bisschen auch so gebracht, dieses äh, Hoffnung und Optimismus, wo, wo man vorher vielleicht davon ausgegangen ist, na ja, das ist einem mitgegeben oder nicht, oder das hängt von irgendetwas im Außen ab, ja, zu sagen, na, dafür bin ich verantwortlich. Ja. Äh, und das kann da kann ich fühle mich verantwortlich dafür, in meinem Leben, in meinem Sein äh, Schräubchen zu finden, an denen ich da drehen kann, ja, äh, damit ich diesen Optimismus äh, ganz stur aufrechterhalten kann. Ja. Und äh, sie beschreibt das auch so schön, äh, also nicht, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass alles gut ausgeht, ja, sondern dass wir unabhängig davon uns eben gar nichts anderes mehr leisten können und erlauben dürfen, als zu sagen, okay, ich bleibe jetzt stur dran. Und ich glaube, der Begriff der Sturheit, den hast du, Tina, vorher ja auch schon erwähnt. Ne? Und ähm, also das, das finde ich so interessant, auch weil weil äh, Elfie, du auch erwähnt hast, es findet immer Veränderung statt, und Dominik du auch eben auch die, wie sich die Worte, die Gespräche verändern, ja? auch zu merken, okay, vielleicht verändert sich auch. Hoffnung ja, und hm. wie wir sie angehen und äh, was wir darunter verstehen und welchen Zugang wir zu ihr finden können. Also ich finde das Wort Optimismus sehr, sehr spannend und ähm, wir reagieren darauf, gerade jetzt in unserem Kontext, oft so ein bisschen skeptisch. Mhm. Und zwar nicht wegen, dem, äh, wegen der Ausrichtung, sondern wegen den unterschiedlichen Bedeutungen von Optimismus, weil vielfach wir dann so merken, dass die Leute dann uns vorwerfen, also uns jetzt nicht uns persönlich, aber so diesen Leuten, die so eben an eine gewünschte, bessere Zukunft vielleicht auch glauben, dass sie schön reden. Und viele auch so in dieser Positive Thinking Community, ja, weiß man nur positiv denken, dann kommt das schon gut, oder so ein bisschen ja, optimistisch sein, dann... Äh, und ähm, ja, das ist ja das, das jetzt, dass du jetzt stirbst und ja, das ist du nicht so schlimm, weil du hast ja trotzdem noch schöne Tage, so ein bisschen in diese Richtung, also das ist ja irgendwo was Gutes finden in dem Schlechten oder so, und da kann ich nicht viel damit anfangen, was ich viel damit anfangen kann und denk, da, da, da denke ich immer wieder dass vielleicht eben der Begriff Optimismus oder eben auch ähm, so positives Denken oder was auch immer das für Begriffe gibt, eben nicht so optimal sind was ich glaube ist dass die wahl der perspektive entscheidend ist weil wenn ich schaue was alles bereits in eine richtige richtung geht dann findet unglaublich viel statt und da muss ich nicht optimistisch sein um das zu sehen ich muss kann realistisch bleiben sagen hey da funktioniert ganz ganz vieles schon vielleicht noch nicht so viel wie wir uns wünschen oder wie nötig wäre aber es gibt so viel was bereits funktioniert was modelliert wird was was im kleinen und im größeren bereits auf dem Weg ist. Und da muss ich nicht schönreden. Wenn ich da dranbleibe, das zu verstärken, vielleicht auch diese Ideen zu teilen und, und durch das wieder anders möglich mache, also jetzt nicht ich, aber so, wir möglich machen im Dialog, dann braucht es eben das weder das Schönreden, das positiv denken noch Optimismus im dem Sinne von ähm, etwas sehen, was nicht da ist. Da reicht es das zu sehen, was da ist, aus meiner Sicht. Und das aber dann gezielt zu sehen und eben das andere was eben auch da ist was wir jetzt nicht verstärken möchten eben auch nicht so stark zu fokussieren und eben auch nicht so stark zu bestaunen und zu hypern in den medien und darüber zu sprechen wie schlecht alles ist sondern diese dinge also das du ja du auch schon bereits vieles gemacht oder du bist ja in den letzten zehn jahren oder länger noch in diesem business drin oder all diese beispiele zu das sichtbar zu machen, diese positive News, und nicht positiven Sinn von einfach, ja, super, dass die gibt, sondern nützlich für die Zukunft zu machen. Und da glaube ich eben, da braucht es eben, also ich, ich reagiere dann immer so, das ja, muss, muss nicht positiv sein, das reicht realistisch zu so sein, allerdings gezielt den Fokus zu wählen, worauf schaue ich da. Mhm. Natürlich kann ich viel mit dem Wort Optimismus und positives Denken anfangen, ja. in die, von der Richtung her. Also ich finde es ja ganz spannend, wie du das jetzt beschrieben hast, weil ich mir denke, da, klar, das trifft quasi den Kern dessen, was, was, was ich in der Mutmacherei mache. Und äh, ich hatte auch mein Problem mit dem Begriff Optimismus mhm. aus genau den Gründen, die du genannt hast. Und äh, bin deswegen auch so von diesem stubborn Optimism angetan, ja, weil das ist ganz eine andere Baustelle. Und äh, die Mutmacherei arbeitet ja auch auf Basis der, der positiven Psychologie und ganz speziell der Positivität. Und das ist mir immer so wichtig zu sagen, das ist ganz etwas anderes als positives Denken, ja, weil es eben nicht darum geht, irgendwo nicht hinzuschauen oder sich was schön zu reden oder alles in rosarot zu tünchen, sondern ganz gezielt auch zu überlegen zu entscheiden wohin richtig die Aufmerksamkeit da ja, und was bestaune ich und ähm auch meine Aufmerksamkeit nicht nur und ausschließlich kapern zu lassen von Medien und so weiter, sondern selber auch zu entscheiden, wo will ich sie denn hin tun und wo will ich sie haben? Und was ist auch ein Teil dieser Realität, wo sonst viel zu wenig hingeschaut wird? Und eben die Gespräche auch mehr dorthin zu, zu drehen, dorthin zu, zu verändern. Und du hast das so schön formuliert jetzt auch, finde ich, Dominik, äh, eben so dieses äh, da, da muss man nichts beschönigen, es ist genug da, ne? wir müssen uns nur vielleicht auch trauen, hinzuschauen. Ne? Also das wäre auch so eine Frage, die mir durch den Kopf geht, brauchen wir auch Mut für die Hoffnung, die Zuversicht, die Neugier, den sturen Optimismus? Ich glaube manchmal irgendwie, ja, ja, also auch aus diesem, ähm, diesem von außen vielfach vorgegebenen, wohin wir, was wir bestaunen sollen, äh, worüber wir uns empören sollen und so weiter. Ähm, irgendwie zu sagen, okay, was, was gibt es da sonst noch, ja, aus dem auch, den Mut zu haben, aus dem quasi ein bisschen auszubrechen, ja, zu sagen, dass ist schon auch so. Ja, und es gibt noch ganz andere Dinge, die, äh, die mich zuversichtlicher stimmen. Und wo, ja da komme ich wieder zurück zu dem, so dieses Nicht-ganz-dicht, ja, ähm, wo ich froh bin über jede undichte Stelle, die ich in diesem System dort finden kann. Ja, und ich habe das Gefühl, je dramatischer die Situation beschrieben wird, desto mehr Mut braucht es, um eben auch was anderes zu sehen. Ja, vielfach habe ich das Gefühl, es gibt so eine dominante Sichtweise, wie wir es sehen müssen. Und das ist alles so dramatisch und schlimm. Natürlich, das ist eine Sichtweise und die kann man auch einnehmen und das ist auch berechtigt und dann eben diesen Mut zu haben, das andere auch zu sehen. Glaub ich das äh Fällt mir nicht immer einfach, wenn es gerade so schwierig auch ist, oder nach den Mut zu haben, nach eben was zu sagen, dass mal die Perspektive auch vielleicht zu wechseln. Oder einfach einmal zu tun und dann zu sehen, dass der Mut kommt, dass die Hoffnung kommt. Und ähm, das finde ich einfach auch so eine schöne Idee, oder? Das hat einfach Mut, Hoffnung, äh, Dinge sind, die wir aktiv tun. Oder jetzt so, wenn du sagst, Stubborn Optimism, oder wie wir sagen würden, halt einfach das Funktionierende ins Zentrum stellen. oder ähm, Das ist was, was wir tun, und mit dem wird es mehr. Und das tun wir nicht alleine, sondern das tun wir im Austausch, das tun wir in Interaktion. Und mit dem verstärkt es sich einfach noch mehr. Und das ist so. Ja, das ist eines der Dinge, ja, die halt einfach, auch, also ihre, wir kennen uns halt jetzt da schon sehr lang, oder die, wo ich einfach, immer merke, wie man merkt, wenn ich mit dir im Gespräch bin, dann steigt mein Mut, aber nicht, weil wir über Mut reden oder uns Gedanken darüber machen, wie wir jetzt mutiger sein können, sondern weil wir einfach Gespräche haben, wo wir über das reden, was uns Freude macht, über das, was uns begeistert, über das, wie wir die, die Welt sehen und, und, und was für Ort von Welt wir uns wünschen, oder? Und weil wir dann uns gegenseitig begeistern, wie wir durch Geschichten, die man uns erzählen, <lacht>, ähm, okay. wie wir das machen und mit dem gehe ich aus dem Gespräch raus und mach was anderes und das ist so okay. genau das gleiche jetzt Tina, wenn ich von eurer Arbeit höre, ja also ich, wir sind jetzt bei den Links, ich habe schon irgendwie genau ja. überlegen, genau, <lacht> ja kontaktieren, ja. genau <lacht> und so ja. einfach da. Also da, da, oder da will ich mehr davon. Und da, wo sie Menschen mhm. austauschen, und ich glaube, so auch mit, mit jedem Austausch, der stattfindet, ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein nächster Austausch stattfindet. Ja, ja. Ja. Und ähm, wir gehen anders weiter. Und dann, also ich habe so vor ein paar Jahren mal dieses Bild irgendwie so für mich entworfen. Das ist ein extrem nährendes Bild für mich. ist. Ich sitze ums Lagerfeuer mit so Gleichgesinnten, oder? Und dann geht man so halt immer wieder weg. Also ein paar bleiben so ums Lagerfeuer, die schon passen gut auf auf dieses Lagerfeuer, oder? Und die anderen, die gehen halt dann weg und bringen dann neue Leute wieder mit zurück zum Lagerfeuer. Und das ist so der Ort, wo man sich halt einfach nährt. Und dann geht man wieder und macht die Arbeit. Und, ja, ähm, und das so, ja, und das, das wird mehr, das stärkt und es und macht Freude. Also das ist so, das, das ist so eines der Dinge, die vielleicht für mich da auch noch reinkören, ähm, wenn es um das geht, was dann so gerade in Zeiten, wo Krieg herrscht, wo. Krisen sind, wo es wirklich schwierig ist. Wo sind so die Momente, wo ich für mich Freude schöpfen kann, weil das sind Momente, aus denen ich Kraft schöpfen kann. Und das sind Momente, wo ich weiß, wenn ich da Kraft und Freude schöpfen kann, dann kann ich ja das an andere weitergeben, oder? Und also andere Weit oder, das, oder es ist ja nicht einmal weitergeben, sondern bei mir ist es ganz oft, dass das auch in einem gemeinsamen Tun entsteht, oder? Ja. Es it, it, liegt so auf der Hand, es gibt noch so, so, weiß ich nicht, so wie, wie nennt man das, eine Redewendung eine Spruchen, einen Zitaten, einen Slogan, den wir immer wieder dann, der Teil gern weitergeben, transportieren, immer wo stehen haben. Und das ist so dieses, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Und ich finde, das, das sind jetzt so von ganz vielen Richtungen, also, der, ja, und also bis hin, dann haben wir jetzt gerade umadaptiert, sozusagen, I hear futures and I forget, bis hin zum I do futures and I understand. Ja, also das ist so, ich glaube, ja, nur kurz so eine kleine, Teil, also eben ist natürlich nicht von uns, also eben wie ich vorhin schon erwähnte, wir sind sehr gut im, im, im, im Fragmente aneinander aneinanderknüpfen, äh, diebisch. Ein klein wie WD die Elstern dann. Ganz ursprünglich scheint es möglicherweise vom Konfuzius zu sein. Ähm, aber wir haben ganz verschiedene. Vielleicht war es auch Mark Twain oder. Churchill Sicherheit oder, okay, Albert okay. Einstein, der hat alles gesagt. Nein, ich glaube, Mark Twain wird häufiger erwähnt. Ich glaube, okay. der hat die meisten. Ein sehr guter Geschichtenerzähler. Hier sind wir wieder. Also das ist ja auch noch cool, oder? Weil ist nicht letztlich so, dass man am Ende haben sie, war ja waren ja das alle irgendwie ist ja alles schon gesagt worden. <lacht> Vermutlich, ich sage eben so antizipative, plagiate. Genau. Aber eben, das ist vielleicht, das trifft es total gut mit, was der Dominik meint, oder es ist so viel hier und dann ist es, oder was ihr hier so sagt, und dann ist es die Perspektive und dann ist es so die, dann extrapolieren wir doch, oder? Also dann, dann gehen wir doch irgendwie sozusagen mit äh, weiß ich nicht, anti, ja, versuchen wir die Experimente im Jetzt. ja? Und dann, ja, man. Ja, weiß ich nicht, kann man nur dazu sagen, müssen wir halt da die Risiken eingehen, ist man jetzt zu ökonomisch, also kommt man zu sehr aus der Ecke, aber, aber ebenso, wie schafft man es denn, dass wir jetzt in, in, in kleineren Rahmen auch Dinge ausprobieren, die wir dann halt irgendwie äh, skalieren können, ja? ohne, ohne natürlich jemanden dabei zu beeinträchtigen. Also mhm. Das finde ich halt einfach auch immer ganz wichtig. Mhm. Ja. Worauf sind wir denn jetzt eigentlich neugierig gerade? Damit auch du fragst, was sind jetzt die drei wichtigsten Punkte <lacht> aus? Die kriegen wir zusammen. Das können wir, oder? Für das <lacht> wir da irgendwie durchmanövriert. Wir schaffen auch die drei Essenzen. <lacht> Das wäre jetzt ein schönes Beispiel für, wie ist es gegangen, ich höre und ich vergesse dich, haben wir schon, Haben wir schon drei, oder? Ich sehe, ich erinnere mich sozusagen und ich tue. Naja. Wie ist es denn, Ira? Möchtest du noch woanders eintauchen, oder wie? Na ja... Also erstens mal möchte ich euch alle einladen, einzutauchen, wohin immer ihr, euch, ihr eintauchen wollt. Das soll ganz, ganz offen sein. Also rein ich persönlich würde gerne noch einmal nachfragen, speziell bei dir, Tina, und dann auch eure Gedanken dazu, unsere Gedanken dazu. Ähm, du hast dich so ein bisschen skeptisch der Gedankenfreiheit gegenüber ge geäußert, ja? das noch ein bisschen äh, zu, zu äh, umspielen äh, und ein bisschen genauer hinzuschauen, wo du da auch die Schattenseiten siehst oder die Grenzen. Da hast du mir jetzt dann neugierig gemacht, Eva. <lacht> ja, ja, jetzt muss ich natürlich gestehen, ich meine, ein bisschen ist das halt auch so, wir haben es ja dann am Mittagstisch hier bei Times Up äh, vom gemeinsamen Lunch noch ein bisschen äh, angeschaut, die drei Blöcke sozusagen. Und eben, ich glaube, bei mir ist das jetzt aus so einer ganz... Äh, das ist jetzt auch nicht sehr sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, durchdacht oder sehr fundiert. Ich finde, es ist halt jetzt einfach so diese, diese, diese Freiheit der Gedanken oder diese Freiheit, Punkt was er immer. Das ist jetzt gerade so hijacked worden für mich in dieser, auch, man ergibt sich ja weiter zurück, ganz viele noch viel bedeutendere oder vielleicht fundiertere Beweggründe, warum ich so mit der, ich sage jetzt mal so mit dieser Endlosen oder, oder, oder so Gedankenfreiheit mich ein bisschen schwer tue. Ähm, weil ich glaube ich bei Freiheit, also auch Gedankenfreiheit dann sofort irgendwie bei, weiß ich nicht, Freizeit, Freiheit und dann habe ich ein großes Problem mit dem Begriff der Freizeit. Ach, das ist so ein, so ein Konglomerat, da kann ich jetzt gar nicht genau, also es macht mich ein bisschen, also Gedankenfreiheit macht mich ein bisschen, ängstlich, wobei natürlich schon, also wenn wir jetzt ja nicht zu sehr widersprechen, Diversität, auch im Denken, unglaublich wichtig, ist keine Frage, um, aber immer halt so, naja, naja, ich finde dennoch, also eben, ich glaube, es war das Highjacking jetzt, mit, mit ja. diesem also das, das Querdenken, das Freidenken, also so dieser ganze da ist mir jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren zu viel aufgepoppt oder aufgesprungen, wo ich noch nicht, ähm, also, also wo ich definitiv jetzt nicht unbedingt Position beziehen möchte, aber eigentlich äh, Position verinnerlicht habe. Ja, also wo ich mich eigentlich ganz klar hinstellen könnte oder möchte, aber dann aus unterschiedlichsten Gründen nicht tue. Ja, äh, äh, ich weiß, ich habe genau dieses Fass ganz am Anfang aufgemacht, aber... Jetzt mache ich es wieder zu. Okay. Nein, gar nicht. Also gerne, gerne weiter, aber ich, kann's, ich kann's, kann jetzt meine, meine äh, Position dazu oder so, oder so das, wo ich da jetzt genau stehe oder was ich genau damit gemeint habe, äh, mhm. nicht ausführlich da jetzt mhm. darlegen oder darstellen. Mhm. Ich meine, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Äh bin überrascht über <lacht> meine eigenen Gedanken, aber dass im Grunde genommen ja das, worüber wir sprechen und wie wir äh, jetzt so unsere innere Haltung und die Gestaltung der Zukunft und so weiter angehen, im Grunde genommen ja eine äh, Einschränkung unserer Gedankenfreiheit ist oder des freien Strömens unserer Gedanken mit dem Ziel, sie kreativ und in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Ja? Also vielleicht einfacher formuliert, ich glaube, jeder, der schon einmal meditiert hat, wird irgendwie erlebt haben, eigentlich ich bin nicht in meinen Gedanken völlig frei. Ja? Also ich kann nicht das denken, was ich will, sondern meine Gedanken denken mich quasi, wenn sie wollen. Und da kommt halt plötzlich irgendwas, ja? Quellwolken auf. Ne? Und, äh, und alles das, was wir jetzt besprochen haben, auch dieses Wir entscheiden uns bewusst dafür, wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit äh, und sprich in gewisser Weise auch, was denken wir oder was wollen wir denken und was nicht, ja? äh, finde ich, ist ja so eine freiwillige ich will nicht sagen Selbstbeschränkung, aber Selbstlenkung. Das finde ich jetzt eine interessante Erkenntnis oder für mich einmal Arbeitshypothese oder so. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich bin auch sehr skeptisch, oh yes. was diese Freiheit, Gedankenfreiheit anbelangt, weil ich davon ausgehe und das natürlich mit dieser Sichtweise auch so erlebe, dass ich natürlich ja, von ganz vielen beeinflusst bin, und wenn jetzt du eine Frage stellst, Ira, dann ist natürlich das Link, das dann meine Aufmerksamkeit, meine Antwort, meine Gedanken. Und genau gleich jetzt dieses Gespräch hier, das beeinflusst mich wieder, um da auch wieder weiterzugehen. Und was für uns so sich auch in den letzten Jahren immer wie mehr gezeigt hat, dass wir nichts alleine tun, sondern dass wir es miteinander tun, wir führen Dialoge miteinander, wir sind, wir leben miteinander. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt alleine lebe oder in einer Familie oder einer sonstigen Gemeinschaft, das, das ist ja alles miteinander. Also ich finde, es auch nicht so ist nicht so meine Welt, das so mit alles in verbunden und so zu beschreiben. Aber trotzdem mache ich es irgendwie, also ist, wir sind ja mit, mir leben, wir sagen, wir leben miteinander, wir sprechen miteinander und wir sind eben jetzt auch in, also. Wir können gewisse Gedanken, die andere Kulturen, Länder äh, denkwelten, die können wir gar nicht denken, weil wir ja da bei uns wohnen, jetzt mit uns leben, in unserer Welt, mit unserer Erfahrung. Und da bin ich, so schon, sehr skeptisch, bin ich schon sehr skeptisch, nicht nur, dass wir es nicht unbedingt immer intentional machen können, dass also wir können nicht die Gedanken, nicht immer, also teilweise geht es vielleicht aber das denken, was wir wollen, sondern dass wir auch in dem Denken, was wir wollen. Ja, einfach sehr geprägt oder eingeschränkt oder beeinflusst sind von dem, was wir gerade halt erleben und erlebt haben. Und da ist natürlich schon spannend, auch diese Neugier, was wohl für Gedanken möglich wären, wenn das anders wäre. Selfie also hat immer so die Geschichte erzählt, das Kind, das sie immer gewusst hat, dass sie fliegen kann. Mhm. Und das aber das gar nicht, das ist gerne, also das können wir gar nicht, oder? Weil wir eben vielleicht auch in dieser anderen Gedankenwelt leben. Vielleicht musst du das, kannst du es besser erzählen, aber es hat mich immer so, also ist so cool oder so. Ja, was wäre dann möglich, wenn wir es wirklich anders denken könnten, vielleicht auch, wenn die Freiheit wirklich hätten, das anders zu denken? Ja, das ist so, das, das kommt mir halt eben auch so in den Sinn oder wenn ich so diese Idee von Gedankenfreiheit und dann gibt es so all diese Gedankenfreigeister, die ihre Gedankenfreiheit pflegen und dann schaust du auf Facebook und die erzählen da <lacht> freie Gedanken und dann siehst du, dass alle genau die gleichen Posts in ihren freien Gedanken machen und dann finde ich das ja echt erstaunlich bis <lacht> schwer bedenklich ähm, dass man ja, wie weit wir uns einreden können, wie frei unsere Gedanken sind und ich, ich, ich tue mir wesentlich leichter mit der Idee und die, die, also mir ist jetzt so noch einmal so dieses Bild kommen oder so, in der, im Improftheater spricht man ganz viel von Struktur und Freiheit und ähm, das ist was, wo für mich so schon, also jetzt irgendwie, oder eben im Denken, indem so in der Art, wie wir jetzt gesprochen haben, ähm, scheint, also in, in der Art, wie wir tun auch, ja also ihre wie die kennen, Tina, was ich von dir jetzt gehört habe und von Dominik und mir weiß, oder? Wir geben uns eine Struktur, weil wir in eine sehr bestimmte Richtung denken wollen. Und das ist eine Entscheidung. Und diese Struktur, die erlaubt uns aber ganz viel Freiheit und die erlaubt uns auch, vielleicht auf Gedanken zu kommen, die wir vorher nicht so gedacht haben. Und dann ist so die Frage, oder geht ist jetzt wirklich darum, Gedankenfreiheit irgendwie zu haben, ja? was auch immer das dann genau bedeuten möge. Oder das finde ich viel spannender, oder? Wie kann es uns gelingen, vielleicht sogar wirklich neue Gedanken zu denken? <lacht> also, ähm, aber nicht, nicht weiß, ob das möglich ist oder nicht, aber zumindest in der Konstellation, in dem Moment mit dem, wo wir in der Welt jetzt gerade konfrontiert sind. Ähm, da gemeinsam einen Dialog zu gestalten, der es erlaubt, dass wir auf Gedanken kommen, die uns in Gemeinsam wohin führen, eben wo uns nützlich erscheint als das, was jetzt da ist im Moment. Ähm, das finde ich viel spannender, als mir zu überlegen, man muss jetzt Gedankenfreiheit haben. Ja? Also das ist so. Ja. Ja. da bleibe ich ja neugieriger, also ich. Mhm. <lacht> Weil der Richtung hat, eine Struktur, genau, Dann mhm. die Freiheit. Ja, ihr Lieben, ich habe das Gefühl, wir sind äh, viele Runden gegangen und äh, haben, haben uns dem Thema von vielen Seiten angenähert. Und ähm, ich denke, es wäre ganz gut, es hier auch stehen zu lassen. Ähm, ja. Es war wunderschön und inspirierend mit euch. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr eingebracht habt. Eure Zeit, eure Weisheit, euer Staunen, eure Neugier. Ich kann nur Danke sagen. Danke dir, Ira, für den schönen Raum und auch, dass du uns die Tina vorgestellt hast. Und für das, also euch allen für das schöne, inspirierende Gespräch und das ist für mich so ein schönes Zeichen, von dem, eben wie wir miteinander oft ähm, auf mehr und auch auf bessere Gedanken kommen. <lacht> mehr Samen sehen. Also danke. Lass uns Samen sehen, genau. Ja, auch von meiner Seite. Also herzlichen Dank. Und ich finde, es hat ja, also es trifft ja das gesamte Thema der Offenheit sehr schön. Also ich glaube, das war jetzt dieses, man kann, man kann, muss und vielleicht soll gar nicht immer alles ganz auslinieren, sondern auch diesen Mut zur Lücke vielleicht sich zu bewahren, sich selbst und natürlich dann auch noch um, um Interpretationsspielräume für alle anderen die vielleicht einhaken möchten dann zu belassen oder halt eben offen zu lassen. Mhm. Genau. Nicht immer ganz Danke. dicht sein. Jetzt kann ich dem <lacht> ganz viel Sinn geben. Genau, <lacht> genau. genau. Cool. Okay. Dann alles, alles Liebe für euch und auf breit. Tschüss. Ciao. Ciao. Mood Talks. Powered by. Die Mutmacherei.